Ja, Mipa hat so gefragt den einen, ob denn die Gang reinkommt und äh, ja, dann hat er so gesagt, kriegst du auch ein bisschen Cash, weil ja, Paypal und so und dann äh, ich so gesagt, Mipa, dass er das nicht, äh, dass wir keine Spieler kaufen wollen und dann, ja, ging so, wollte ich eigentlich einen Screenshot machen, bin ich direkt rausgeschmissen. Habe ich einen Screenshot von meiner Lobby gemacht.